ich begrüße euch heute geht es um die altersgruppe der 15 bis 34 jährigen und zwar sehen wir uns an wie viele menschen im jahr 2020 in österreich dieser altersgruppe insgesamt verstorben sind und vor allem woran diese menschen gestorben sind zunächst einmal sehen wir dass es voriges jahr in österreich rund 1,1 Millionen Männer im Alter von 15 bis 34 Jahren gegeben hat und etwas weniger Frauen. Insgesamt, Männer und Frauen gemeinsam, gab es 804 Sterbefälle, wobei es deutlich mehr bei den Männern gab. Wenn wir uns die Sterberate ansehen, also wie viele Todesfälle es pro 100.000 Einwohner gab, sehen wir, dass diese Sterberate bei den Männern in etwa doppelt so hoch war im Vergleich zu den Frauen. Hier sehen wir eine Auflistung der Todesursachen für die Männer und Frauen gemeinsam. Also von den 804 Todesfällen entfielen 133 auf Selbstmord. Das entspricht in etwa 17%. Das ist die Zahl in Klammer. An zweiter Stelle waren Neubildungen oder Krebs mit 120, an dritter Stelle ist die Kategorie Selbstmord, Unfall, Mord. Das heißt, hier, war, hier waren die Umstände unklar. Es konnte nicht geklärt werden, ob es jetzt Selbstmord, Unfall oder Mord war. Als nächstes sehen wir Transportmittelunfälle, also Verkehrsunfälle mit 95 Todesfällen oder 12% aller Sterbefälle. Dann kommen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Unfälle durch Sturz. Drogenabhängigkeit war für 26 Sterbefälle verantwortlich und 11 Menschen wurden ermordet. Im einstelligen Bereich haben wir dann noch Vergiftungen und Covid-19 mit je 8 Todesfällen und Alkoholstörungen, Influenza sowie Ertrinken mit je 3. Sehen wir uns nun die Todesursachen getrennt nach Geschlecht an. Beginnend bei den Männern. Insgesamt gab es 557 Sterbefälle und das sind um 46 weniger als zu erwarten gewesen wäre. Und die Erwartung basiert auf den durchschnittlichen Sterberaten der fünf vorangegangenen Jahre, das heißt 2015 bis 2019. Die häufigste Todesursache war bei den Männern Selbstmord mit 104 Todesfällen oder 19 Prozent aller Todesfällen. Aber wir sehen hier im grünen Kästchen, das ist um 34 weniger als aufgrund der fünf vorangegangenen Jahre zu erwarten gewesen wäre. Das heißt unterdurchschnittlich viele Selbstmorde im Jahr 2020 bei den Männern. An zweiter Stelle steht die Kategorie wo die Umstände, die Todesumstände, nicht geklärt worden konnten. Das heißt, das könnte jetzt ein Selbstmord, Unfall oder Mord gewesen sein, mit 87 Todesfällen. Und das sind um 14 mehr als erwartet. Als nächstes haben wir Transportmittelunfälle, danach Krebs und herz kreislauf Und wir sehen, dass fast alle Kategorien, einen Rückgang zu verbuchen haben, nur bei der Kategorie mit, der mit den ungeklärten Umständen und bei den Unfällen durch Sturz gab es eine deutliche, einen deutlichen Anstieg der Todesfälle im Vergleich zum Durchschnitt der fünf vorangegangenen Jahre. Wenn wir auf die rechte Seite der Tabelle sehen, sehen wir, dass Drogenabhängigkeit für 18 Sterbefälle verantwortlich war. Covid-19 für 6 und Mord für 5. Danach haben wir noch Vergiftungen, vier Sterbefälle, Alkoholstörungen und Trinken mit je 2 und Influenza mit einem Todesfall der Altersgruppe 15 bis 34 Jahre. Kommen wir nun zu den Frauen. Da sehen wir, dass insgesamt 247 Frauen im Alter von 15 bis 34 Jahren voriges Jahr in Österreich verstorben sind. Das sind um 4 mehr als erwartet, basierend auf den durchschnittlichen Sterberaten 2015 bis 2019. Bei den Frauen ist Krebs die häufigste Todesursache. Selbstmord ist auf Platz 2 mit 29 Sterbefällen oder 12%. Das sind um 5 Sterbefälle weniger als erwartet. Auf Selbstmord, Unfall, Mord, also die Kategorie, wo die Todesumstände ungeklärt blieben, entfallen 26 Sterbefälle. Transportmittelunfälle 19, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 15 Sterbefälle. Unfälle durch Sturz sowie Drogenabhängigkeit sind für je 8 Sterbefälle verantwortlich. Sechs Frauen wurden ermordet vier starben an Vergiftungen, je zwei an Covid-19 und Influenza und je eine Frau an Alkoholstörungen und Ertrinken. In der nächsten Grafik sehen wir die Sterberaten, das sind die Todesfälle pro 100.000 Einwohner für die Jahre 2015 bis 2020 und zwar für Selbstmord und möglicher Selbstmord. Also bei den Männern ist die Sterberate für Selbstmord im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Bei den Frauen hingegen gab es mehr Selbstmorde pro 100.000 Einwohner als im Jahr 2019. Als nächster sehen wir uns Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen an. Bei den Männern gab es 2020 einen leichten Rückgang bei Krebs und auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Vergleich zum Jahr 2019. Bei den Frauen ist die Sterberate für Krebs in etwa gleich hoch wie im Jahr 2019 oder im Jahr 2016. Zum Abschluss haben wir noch die Transportmittelunfälle und die Unfälle durch Sturz. Hier sehen wir bei den Männern, dass es im Vergleich zum Jahr 2019, voriges Jahr, einen leichten Rückgang der Sterberate durch Transportmittelunfälle gab, jedoch eine Zunahme der Sterberate bei Unfällen durch Sturz. Bei den Frauen gab es sowohl bei den Transportmittelunfällen als auch bei den Stürzen einen Anstieg der Sterberate, sowohl im Vergleich zum Jahr 2019, aber auch im Vergleich zum Jahr 2018. Jedoch ist zu beachten, dass die Sterberate bei den Frauen insgesamt niedriger ist und einem Anstieg von einem Todesfall mehr pro 100.000 Einwohner entsprechen in etwa absolut gesehen 10 Todesfälle mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.